Hallo und willkommen zurück zur F1 2018 Karriere, heute in Russland in Sochi und schauen wir uns mal die Startaufstellung an und ähm, ja, auf der Pole Position ist Hamilton neben Bottas, also ja, wir sehen jetzt ganz vorne, unser Teamkollege Leclerc auf 3, Verstappen auf 4, wir auf 5, dann kommt Vettel, Magnussen, der deutsche Nico Hülgenberg äh, vor Seins Ocon, Fernando Alonso, Lance auf 12 ganz stark, Bren Hartley auf 13, Gasly auf 14, Raikön, Ricardo, dann Van Dorn, Sirotkin, Roman Rougeau und wir haben eine Kritzstrafe. Mhm, dies musste leider mal wieder sein aufgrund von neuen Teilen. Und, ähm, also ich musste neue Komponenten verwenden, einfach weil die Abnutzung so war. Ja, wir haben neue Teile bekommen für dieses Rennen. Ähm, ihr erinnert euch ja zwei große Front, äh, zwei große Abtriebs. Updates habe ich eingeleitet. Eins davon hat geklappt, das für den Frontabtrieb, aber es ist ein Heckabtrieb hat leider nicht funktioniert. Das wird dann erst äh, bis zum nächsten Mal hoffentlich fertig sein, aber kann man leider nichts machen. Ja, Leistungsvergleich sehen wir. Ähm, Williams und Toros haben neue Sa Teile gebracht, sind aber jetzt immer noch minimal ein Fan voneinander. McLaren kommt nicht, nicht mit etwas Neuem ein renault bringen was neues sind aber wieder auf gleiche stufe haas kommt wieder nicht mit neuen teilen und äh, vorne kommt red bull mit neuen teilen genauso wie wir ähm, red bull ist jetzt auf einem niveau mit ferrari wir sind jetzt fast an red bull dran und äh, mercedes ja die haben sich gedacht ey wir haben einen kleinen vorsprung das sollte reichen und wir haben es auch hier zum quali gesehen also ja erste, erste startreihe ist, äh, mercedes das ist doch ganz gut und heute gehe ich auch das erste Mal auf die WM ein. Denn nach den letzten Rennen in Singapur, wo äh, Hamilton ausgefallen ist, ist die WM jetzt extrem spannend geworden. Sebastian Vettel ist mit uns punktgleich in der WM und wir sind ein Punkt für Lewis Hamilton. Der Grund, wieso Vettel jetzt auf P1 in der WM ist, liegt darin, dass er äh, mehr zweite Plätze hat. Wir beide haben jeweils vier Rennen gewonnen. Aber dann geht es zu den zweiten Plätzen über und da hat Vettel dann, glaube ich, zwei Stück, während wir gar keinen zweiten Platz haben. Und ähm, ja, sehr, sehr eng auf jeden Fall jetzt in der WM und ja, wir haben noch ein paar Rennen zu laufen und es ist, wir haben eine Chance auf den Titel auf jeden Fall. Ja, strategiemäßig ähm, hier kann man eine sehr gute Einzelfahrung fahren Man hat ja hier die Hypersoft, Ultrasoft, die Supersoft werden dann übersprungen und dafür gibt es dann noch als härtesten Reifen den Soft. Und ähm, ja, man kann, wenn man am Start irgendwie Crash hat, kann man dann noch auf die Softs gehen und damit dann komplett zum Ende durchfahren, wenn man sehr behutsam fährt. Äh, oder recht behutsam fahren reicht auch aus. Aber man kann eigentlich äh, die fahren mit den beiden ähm, weichsten Reifenmischungen an dem Wochenende. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, den härteren, also den härteren der beiden weichsten Mischungen zu wählen, also den mittleren. Ähm, ganz einfach, weil ähm, ich mich da mit durchs Feld kämpfen will Und am Ende gegen die anderen Fahrer einen Vorteil haben will Weil die dann auf Ultrasoft selber sind Wenn ich auf Hypers bin Und der große Preis, der geht jetzt los ähm, Kein guter Start Grosjean kommt besser weg, die kommt auch recht gut weg Aber ich habe irgendwie gar kein Glück Und hier berühren sich Grosjean und die Rotkin Jetzt kommt langsam der Motor ins Spiel Ich komme ran, ich schalte auf den Überholen und ähm, Ja... Äh, ja, die KI ist leider immer noch nicht so gut am Start leider, da hatte ich natürlich sehr, sehr viel von profitiert, sieben Plätze alleine, äh, vor Kurve 1 mir geschnappt und hier ist Stroll ist extrem langsam, weil Ocon oder Alonso einen Reifen stehen hatten und dadurch konnte ich dann Stroll gut überholen, weil er eben ein bisschen irritiert war und jetzt bin ich hier dran an Alonso und jetzt kann man hier reingehen und ich gehe auch hier rein, wir sind nebeneinander Jetzt entscheidet sich wer mehr Leistung hat und das sollte hoffentlich ich sein, mit meinem Sauber. Ah, und damit sind wir auch vorbei an dem Spanier, dem zweifachen Weltmeister von 2005 und 2006. Und direkt an Esteban Ocon sind wir jetzt dran. Jetzt geht es auf, durch die letzte Kurve, auf die Gerade. Lewis Hamilton führt das Rennen noch an, er hat sich die schnell zur Runde gesetzt. Und jetzt sind wir dran an Ocon. Ähm, wir haben zwar Hotlap und alles an, aber wir sehen, er kommt ja noch weg, weil er natürlich auch Windschatten hat, genauso wie wir, also es kommt jetzt komplett auf die Motorleistung an und gehe ich hier rein und ja, ich gehe hier rein und komme damit an, Esteban Ocon irgendwie vorbei, weil er mir dann doch genug Platz lässt und ich ihm auch und hier fast gekattet die Kurve, bin ich jetzt dran an Carlos Sainz im Renault, also wir sind jetzt schon auf Platz 10, wir sind in den Punkten jetzt schon und wir haben gerade mal den härteren Reifen drauf, also ist auf jeden Fall einiges drin hier noch in dem Rennen. Ich bin mal gespannt. So, lila Sektor 2, äh, ja. Aber das ist auch kein Wunder in Runde 2, also nichts besonderes. Es würde mich auch wundern, wenn das die schnellste Rennrunde ist bisher, weil, ähm, ich meine, ich bin hier im Feld, ich kämpfe hier, also ich bin definitiv nicht der Schnellste jetzt in der zweiten Runde. So, und Seins, der scheint mir zu strugglen. Ich habe jetzt hier einen guten Exit raus. Es gibt noch keinen ist. der ist aktiviert, aber der gilt erst für die, für die nächsten DS. nee, so, doch schon für die DS-Zone. Ja, perfekt. Ich bin nah dran an, an Seins Und jetzt kommt das DRS Und auch Seins hat DS auf Hülkenberg. Und Hülkenberg verteidigt. Und jetzt gehe ich hier rein, ungewolltermaßen. Weil ich ein bisschen spät reingereimt habe. Aber Hülkenberg, der will natürlich den Platz nicht... Einfach so hergeben. Der will mich zwischen ihm und seinem Teamkollegen haben. Und hier muss ich sehr, sehr vorsichtig fahren, damit wir hier beide irgendwie noch nebeneinander fahren können. Hülkenberg immer noch Side by Side neben mir. Und jetzt hier rüber, so ein bisschen muss ich cutten, damit ich Hülkenberg irgendwie den Platz lassen kann, um nebeneinander zu fahren. Also Hülkenberg ist jetzt sogar vorne, aber jetzt kommt eine Kurve, eine Rechtskurve und da bin ich natürlich dann innen. Und ich kann mich vor Hülkenberg positionieren. Also habe ich. Doch auf eine sehr schöne Art und Weise beide Genos hier in Sektor 1 überholt. In der Runde 7 sind wir dran an Kevin Magnussen, dem HS fahrer Und jetzt hier ist auch die zweite DS. Also, es ist jetzt möglich, dass ich ihn kriegen kann. Ich stelle meine gesamte Leistung ein. Mal gucken, was er gegenhalten kann. Er hat selber kein DRS. Wie viel er ist, hat keine Ahnung. Aber, ähm, ja, anscheinend anscheinend. Versucht ja auch gar nicht zu kämpfen und äh, wird versuchen, einfach mal äh, mich als DRS-Sündenbock auszunutzen, damit er sein ERS aufsparen kann, um vielleicht dann auch äh, nach vorne zu kommen, so wie ich es auch in Singapur getan habe oder auch äh, Monster. Und das hat ja auch sehr gut gewirkt. Ja, Runde 9 dran an Church of Paris. Magnussen konnte nicht ganz mithalten. Und ich komme jetzt hier ran an diese Gruppe aus Peres Verstappen und Vettel und Peres verbremst sich und dadurch kann ich unerwarteterweise da ihn überholen. Ja und Runde 11 geht Sebastian Vettel rein, er ist natürlich auf den Hypersofts gestartet und geht jetzt auf seine Ultrasofts und das ist eigentlich ein recht langer erstes Sint auf den Hypersofts würde ich sagen. Ähm. Ja, aber Verstappen und Co., die bleiben länger draußen, also sehr interessant. Und jetzt hat Verstappen aber dadurch kein DRS, weil, äh, ja, Vettel reingegangen ist. Und, ja, dadurch kann ich Verstappen dann ohne Probleme überholen. Und jetzt haben wir Lewis Hamilton vor uns. Und jetzt heißt es wirklich zu pushen, weil wir sind ja jetzt auf den härteren Reifen. Wir wollen nicht zu so viel Zeit verlieren und Hamilton geht auch in die Box, genauso wie mein Teamkollege, der anscheinend das Rennen angeführt hat, ähm, wie auch immer. Hat sich wohl gut gekämpft in den, in den Erst, im ersten Stint. Ja, und Pierre Gasly scheidet aus in Runde 14 aus dem Rennen leider. Ich gehe schon Runde 14 in die Box. Ähm, ja, ich weiß, 13 Runden ist viel. Ähm, okay. Keine Ahnung, was da los ist. Äh, 13 Runden ist viel, ich würde auch lieber äh, erst später reingehen. Das Problem ist aber einfach, dass ähm, ich zwei bis drei Sekunden jetzt am Ende des Dienstes äh, auf Leclerc, Bottas und Co. verloren habe, weil ich bin natürlich jetzt auf alten Ultrasofts, während die auf neuen Ultrasoft sind und ähm, ich wollte nicht zu so viel Zeit verlieren und jetzt lieber gucken, dass ich noch nah an den dran dranbleibe und äh, dann meine Reifen in im drs fenster von denen und nicht so viel attackiere. Dadurch muss ich natürlich jetzt sehr, sehr hart auffassen ähm, im Rennen, aber man muss sowieso sehr aufpassen auf die reifentemperaturen hier in Russland, wenn man hier hart pusht. Und hier kommt Verstappen noch vor uns raus, oder wir kommen nebeneinander raus und ich habe mich jetzt hier irgendwie gedived oder neben ihn gedived, damit ich irgendwie noch äh, vor ihm komme, weil das war jetzt wichtig, dass ich nicht so viel Zeit verliere gegen Verstappen. Und ich setze die schnellste Rennrunde, 1,6 Sekunden schneller als meine bisherige schnellste Rennrunde, jetzt hier nochmal eine 10 schneller und ich bin natürlich jetzt absolut schnell mit den Hypersofts und das muss ich jetzt auch nutzen, weil ähm, die Reifen, die werden jetzt innerhalb von ein paar Runden ähm, dann stark abbauen und vor allem, weil ich die halbe Renndistanz, 13 von 27 Runden damit fahre, ist das natürlich keines and keineswegs leicht. So, Hamilton will jetzt hier nicht uns vorbeilassen, der hält uns hier richtig auf, der ist hier richtig langsam. Und ich greife hier an, überraschenderweise. Irgendwie komme ich noch vorbei. Und wir sehen, ich habe. Okay, keine Ahnung, was damit war. Ich habe fast eine Runde äh ja, Spritzen wenig. Das heißt, ich muss jetzt noch massiv sparen. Aber dafür kann ich das ja jetzt auch, während ich in der Fenster von Bottas und ähm, Leclerc hänge. Ich habe auch gesagt, ich will die Reifen schonen, damit ich überhaupt ans Ende komme. Und äh, währenddessen kann man auch sehr, sehr gut Spritba Sprit sparen. Also das passt eigentlich ganz gut, äh, das ist gar nicht Leclerc, das ist Vettel, sorry. Ja, Leclerc, der ist ein paar Sekunden vorne, der hat eine, eine gute Führung. Auf jeden Fall auf Vettel und auf, generell auf unsere Gruppe hier. Und was macht Vettel dauer? Bottas wird angegriffen, äh, Bottas greift Vettel an, die gehen nebeneinander, Bottas greift an, kommt anscheinend vorbei, ist vorne, aber jetzt auf der Außenbahn gibt Vettel nach. Und Vettel gibt nach und das hat mich jetzt überrascht, dass Vettel so komisch langsam geworden ist. Und dann habe ich ihn berührt aber und ihn dann auch noch überholt. Jetzt bin ich hinter Walterry Bottas und ja, ich muss eigentlich ein bisschen Benzin sparen. Von daher gucke ich, dass ich so lange wie möglich hinter ihm bleiben kann. Aber jetzt benutze ich halt doch ein bisschen ERS, einfach weil ich so viel ERS habe. Ihr seht, ich habe über 90% ERS und ja, ich kam dann doch relativ simpel vorbei. Und jetzt muss ich dann wohl pushen, um dann wegzukommen von Bottas. Und ran an Leclerc. Ja, jetzt bin ich inzwischen auch im positiven Delta. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, und hier den Eingangspunkt nicht getroffen. Und das gibt eine 3-Sekunden-Strafe, weil ich das dritte Mal gekattet habe im Rennen. Das heißt, ich muss jetzt 3 Sekunden irgendwie auf Hamilton rausfahren. Ja, es ist jetzt, jetzt inzwischen Hamilton. Er hat sich gut vorangekämpft wieder. Oh... Und jetzt noch 27 und der Flügel ist ab. Nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Wie weit ist ein Hamilton weg? Schauen wir auf den Messpunkt. 8 Sekunden auf Leclerc. Wie weit ist Hamilton weg? 2,98 Sekunden. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie noch 20.000 rauskitzeln mit einem kaputten Flügel, damit ich P2 behalten kann. Hier komme ich sehr weit raus wegen dem Flügel. Hier muss ich sehr früh bremsen wegen dem Flügel. Und ich gehe ans Limit. Leclerc gewinnt das Rennen. Hier sehr souverän und ja, Hamilton kommt ganz knapp hinter mir ans Ziel. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und ähm, ja, P3 ist das leider nur, aber ich meine, P3, das ist okay. Von P20 aus kann man da mehr als zufrieden sein. Ich meine, ich habe eigentlich jeden geschlagen, bis halt auf Hamilton. Und auf der Strecke habe ich jeden geschlagen, außer meinen Teamkollegen, der im gleichen Auto sitzt und auf Startreihe. Ich glaube 3 gestartet ist von P5 war es glaube ich und ähm, ja gutes Ergebnis eigentlich also so schlecht war es jetzt nicht und ich meine ich, ich habe Punkte auf äh, Vettel aufgeholt leider ein paar auf Hamilton jetzt verloren das sind drei Stück damit bin ich jetzt zwei Punkte hinter Hamilton aber ja Podium ist Podium ich habe gute Punkte geholt und das ist auch das Wichtigste und erklärt ich glaube der feiert heute seinen ersten ersten äh, WM Sieg oder ich meine, in, in Italien haben wir uns sehr hart äh, bekämpft. Und da habe ich dann doch am Ende die Oberhand ergreifen können. Und ich glaube, Leclerc ist seinen ersten Sieg. Und das wünsche ich ihm auch sehr gerne. Habe ich kein Problem damit, freue ich mich sehr für ihn. Und ja, ein Ergebnis. Leclerc, Hamilton, wir. Vettel dann auf 4 und Bottas auf 5. Paris auf dem siebten Platz sehr, sehr gut. Riccardo irgendwie auf 8 zurückgefallen. Ich weiß nicht genau was bei dem los war Oder warum der äh, so weit hinten ist und äh, im WM schon, wir haben schon gesehen zwei punkte hinter hamilton hamilton ist jetzt wieder von drei auf eins wir bleiben zweiter vettel verliert die wm führung und wird wieder dritter aber fünf punkte zwischen den top 3 ist immer noch verdammt eng team wm ja gut da sind wir 100 punkte von ferrari weg Also es ging eigentlich ich hatte äh, sehr gut, ich konnte es sehr gut überholen durch den Motor und ähm es war eigentlich kein Problem heute. Also eine richtig gute Strategie, ich bin halt sehr früh reingegangen für den für den Ultrasoft, also vom Ultrasoft Soft auf den Hypersoft, aber es ging eigentlich. Ähm ja, es ist natürlich äh, sehr sehr schwer hier, aber es ist natürlich auch ein Teamsport das und das haben wir zusammen erreicht. Heute einen Tag gehabt, was? Schlecht war es jetzt nicht auf jeden Fall, aber ich ich habe natürlich von P20 mehr Punkte oder sehr. Ja war und uns es gibt jetzt auszahlen. Verhandlungen. Unser äh, Ingenieur freut sich sehr, dass wir ein gutes Rennergebnis -er geschafft haben und ähm, ja, Vertragsboni, da habe ich mir gedacht, ich möchte bessere Boxenstops auf jeden Fall haben, weil ähm, die Upgrade-Leistung, die ist jetzt nicht so wichtig mehr für die paar Rennen, ähm, ich will halt vor allem Boxenstops äh, Effizienz haben, damit ich einen Vorteil habe gegenüber Hamilton und Vettel in der WM und ähm, ja, das, was ich da gewünscht habe, war dann zu viel, darum habe ich dann meine Sachen ein bisschen reduziert und ähm, ja. dann wurde meine, meine Verhandlung dann angenommen beim zweiten Mal. Ich glaube, das ist doch okay, Pokestops Effizienz ist sehr wichtig für uns und ja, hier das hack Abtrieb äh, nochmal neu entwickeln, weil es ja fähig laufen ist, das ist dann beim nächsten Rennwochenende fertig. Hier passen wir noch ein paar Teile für die nächste Saison an, auch wenn wir die natürlich äh, nicht mehr fahren werden in diesem Spiel. Zwei Teile müssen wir noch anpassen. Und ähm, ja, in Japan wird dann das Upgrade fertig werden. Und ja, Japan, das ist eine schöne Kultstrecke und ich bin gespannt drauf. Und ähm, ja, ich freue mich auf euch Leute. Wir sehen uns dann beim großen Preis von Japan. Bis dann ciao, euer Rocky.